Damian Müller. Herr Präsident! Herr Bundesrat! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich sage es offen, ich bin im heutigen Moment dagegen, dass die Schweiz den Migrationspakt unterzeichnet. Und ich sage bewusst im Moment. Und wenn ich im Moment sage, dann heißt das nicht, dass ich meine Meinung nicht auch noch ändern kann oder dass ich sie nicht ändern will. Aber ich glaube, es wäre in der heutigen innenpolitischen Stimmung nicht wirklich zielführend, dass wir diesen Pakt unterzeichnen würden. Natürlich liegt es in der Kompetenz der Regierung, also beim Bundesrat, die Ampel auf Grün zu stellen. Aber ich glaube, er würde gut daran tun, heute Zurückhaltung zu üben. Dass das eine Desavouierung unseres UNO-Botschafters Jörg Lauber wäre, wie jetzt argumentiert wurde, glaube ich im Übrigen nicht. Botschafter Lauber hat den Migrationspakt ja nicht erfunden, er hat ihn auch nicht geschrieben. Er hat also bloß die Verhandlungen geleitet und zum Ziel geführt, dass 191 von 193 das Dokument unterzeichnet haben. Ganz persönlich halte ich das Dokument auch nicht für völlig falsch. Im Gegenteil. Migration, das sagt ja schon der Begriff, ist nicht die Angelegenheit eines einzelnen Landes. Es sind immer zwei oder meistens mehrere Länder betroffen, und zwar im doppelten Sinne. Die Länder, aus denen die Menschen wegziehen, verlieren etwas, nämlich Arbeitskräfte, persönliche Beziehungen und Wissen. Braindrain heißt das. Die Länder, in die die Menschen ziehen, können zumeist mit diesem neuen Wissen dieser Menschen, diesen neuen Arbeitskräften, aber auch den Beziehungen, die sie haben oder eben, wenn sie fehlen, oft wenig anfangen. Ja, diese Menschen werden zur Belastung, insbesondere wenn sie dann noch aus ganz anderen Kulturkreisen stammen. Migration stellt uns alle vor eine außerordentliche Herausforderung. Allein die Tatsache, dass heute rund 260 Millionen Menschen irgendwo auf der Welt der Migration sind, kann nicht einfach so hingenommen werden. Es ist also auf der Hand, dass die Herausforderung Migration auf internationaler Ebene angegangen wird, ganz im Sinne der Erklärung von New York vom September 16, eine Erklärung, die wesentlich auf den damaligen US-Präsidenten Barack Obama zurückgeht. Es ist Sache der internationalen Völkergemeinschaft und deshalb ist der Ansatz, das Problem der Migration auch international anzugehen, eigentlich richtig. Und ich denke, das sind wir als Vertreter der reichen Länder ganz besonders in der Pflicht. Vor dieser Wirklichkeit können und dürfen wir die Augen nicht verschließen. Oder wenn wir es tun, werden wir dies in einem späteren Zeitpunkt bitter bezahlen. Nun, das alles, diese reale Wirklichkeit, spricht eigentlich für einen Migrationspakt. Wieso sage ich derzeit dennoch Nein dazu? Ich sage Nein, weil wir in diesem Land noch nicht bereit sind, eine mehrheitsfähige Antwort auf den Migrationspakt zu geben. Diese Diskussion der letzten Tage und Wochen zeigt nämlich eines. Eine Mehrheit unserer Bevölkerung sieht diesen Migrationspakt nicht als Chance, nicht als Plattform für internationale Diskussionen und nicht als Forum für gemeinsame Lösungen. Eine Mehrheit unserer Bevölkerung sieht nur Pflichten und Nachteile auf uns zukommen. Und ich muss zugeben, auch für mich enthält der Migrationspakt Forderungen, die wir so einfach nicht erfüllen können. Ein gewichtiger Widerspruch besteht im Bereich des Familiennachzugs. Der Schweizer Gesetzgeber hat erst vor zwei Jahren klar zum Ausdruck gebracht, dass er den Familiennachzug an strengere Kriterien knüpfen will um die Einwanderung in das Sozialsystem zu unterbinden. Einige von uns waren die treibende Kraft hinter dieser Verschärfung. Eine Änderung dieser Haltung kommt für mich nicht in Frage. Andere kritische Punkte sind die Ausschaffungshaft oder Vorschriften an private Jobvermittlungsbüros. Andere Empfehlungen des Pakts sind schlicht weltfremd, etwa wonach Zielländer Vorbereitungskurse für, für migrationswillige Personen in andere Heimatländer anbieten müssen oder die, welche die Anforderungen an die Medienberichterstattung betreffen. Aber Weltfremdheit ist ja nicht strafbar. Dennoch, so darf der Bundesrat den Pakt nicht unterschreiben oder nicht zustimmen. Und es reicht auch nicht, wenn Sie in den Antworten auf die insgesamt elf Vorstöße beteuern, die souveränen Rechte der Staaten auf ihre eigene spezifische Migrationspolitik seien im Pakt ausdrücklich gewährleistet. Entscheidend ist die Wahrnehmung, und die ist nun mal, wie sie ist, einwanderungskritisch, was nichts mehr mit Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus zu tun hat, um das klar zu sagen. Wir sind in unserem Land, und da sind wir nicht die einzigen, Unsere Freunde in Österreich sehen das weitgehend gleich. Wir sind in unserem Land nicht so weit. Und natürlich kann die Regierung den Migrationspakt unterzeichnen. Das ist ihr Recht. Und dieses Recht will ich auch gar nicht infrage stellen. Ich will auch nicht diskutieren, ob und inwiefern ein Parlamentsbeschluss über den UNO-Migrationspakt nicht der verfassungsmäßigen Kompetenzzuordnung entsprechen würde. Auch da geht es mir nicht um eine formaljuristische Frage, sondern um eine politische. Und natürlich soll der Bundesrat führen, aber er soll dabei nicht übersehen, was das Volk denkt. Er soll führen, aber nicht davonrennen, und genau das ist geschehen. Der Bundesrat hat lange übersehen, welche kritische Stimmung in unserem Land bezüglich Migrationsfragen herrscht. Und wenn er sie nicht übersehen hat, dann hat er sie mindestens unterschätzt. Oder anders gesagt, er hat die Bevölkerung nicht mitgenommen. Er hat sich einen Graben aufgetan zwischen dem, was sich der Bundesrat überlegt, was gut für unser Land und dem, was die Menschen als gut für unser Land empfinden. In diesem Sinne war es wohl nicht sehr klug, dass der Bundesrat den Migrationspakt nicht schon bei seiner Entstehung und seiner Ausarbeitung thematisiert hat. Es war schon unklug, dass er nicht zu einer breiten Diskussion eingeladen hat. So hat es der Bundesrat jenen Kreisen, die Deutungsherrschaft überlassen, die bekannt dafür sind, Ängste zu schüren mit Sätzen, wie der Pakt wird das Gesicht Europas und der Schweiz komplett verändern. Nein, es ist nicht der Pakt, der Europa und die Schweiz verändern wird. Und ich danke Bundesrat Gassis, dass er die Diskussion führt, auch wenn er dafür nun kritisiert wird. Und genau diese Kreise versuchen nun ein Jahr vor den Wahlen Stimmen gegen Magistraten zu machen. Sie können dies tun, aber sie müssen dann schlussendlich auch die Konsequenzen dafür tragen. Nein, es ist eben ja nicht der Pakt, der Europa und die Schweiz verändern wird. Wenn wir schon von Veränderungen reden, dann ist es vielmehr die Migration und die Tatsache, der Pakt könnte viel mehr dazu beitragen, Migration besser zu beherrschen. Aber das kann der Pakt nur, wenn er von unserer Bevölkerung akzeptiert und getragen wird. Und somit ist der Inhalt ein anderer oder er müsste ein anderer sein, denn alle Themen dieser Außenpolitik sind von der innenpolitischen Relevanz zu beachten. Ich beantrage deshalb, dass wir dem Bundesrat die nötige Zeit geben. Ob das diese sechs Monate sind, die er sich Zeit nehmen will, ist für mich fraglich, zumindest aber sehr sportlich. Aber auch wir müssen uns Zeit nehmen und den Pakt intensiver und ausführlicher, als bisher öffentlich diskutiert wurde, intern diskutieren, dabei nicht nur die Verpflichtungen sehen, die wir befürchten, sondern auch die Chancen, die sich ergeben. Und ich gehe mit dem Bundesrat einig, Migration kann nur international angegangen werden. Dazu ist eine vertiefe Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg absolut notwendig. Und dazu ist es nötig, dass Befürworter und Gegner nicht schwarz und nicht Weiß malen, sondern aufeinander zugehen und das Problem Migration gemeinsam angehen. Ich denke auch, dass wir gut daran täten, die Migration als europäische Herausforderung zu sehen und im Rahmen der EU-EFTA-Zusammenarbeit eine gemeinsame Antwort entwickeln. Geben wir also dem Bundesrat die Zeit und die Gelegenheit, diese nötige Diskussion zu führen. Dafür soll er der außenpolitischen Kommissionen auch die Möglichkeit geben, dass er sie einbezieht, damit wir Probleme nicht bewirtschaften, sondern Lösungen finden und diese Lösungen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, im Thema Migration können wir nicht, indem wir Schranken zumachen, sondern diese offen angehen, offen diskutieren und Lösungen finden und wir wissen, dass diese Lösungen nicht einfach gefunden werden können, sonst würden wir nicht schon Jahrzehnte darüber sprechen.